Liebe und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video hier aus Frankfurt. Bevor wir überhaupt richtig anfangen, muss ich euch eins sagen: wirklich wichtig für alle aufgepasst. Ich werde einige an Videos hochqualitativ, die normalerweise auf dem Hauptkanal kommen und immer wieder neu gedrehte Videos von mir, komplett in der Quali. Wie auf diesem Kanal, werde ich auf dem Zweitkanal auslagern. Für mehr Content, für hochqualitativen Top-Content wie sonst folgt HolleTV. TV. Schreibe ich in die Videobeschreibung. Kommen geile Burger-Videos, alles gewohnt, wie auf dem ersten Kanal. Unbedingt folgen, wer es nicht macht. Wir sind jetzt bei Azad, Leute. Testen den Burger. Wieder mal ein Rapper. Ich weiß, es ist in meiner Pflicht, diesen Burger zu testen. Achmed sagte schon, der sieht krank aus, ne? Sieht krass aus, muss ich sagen. Also, was ich da gesehen habe. Ja. Nicht schlecht. Das ist schon prächtig, ja? Ja, Mann. Okay, dann werden wir mal schauen. Also ich habe schon genau einen Plan im Kopf. Wir werden nicht nur einen Burger testen, wir werden das so ein bisschen auseinandernehmen. Zumindest drei Sachen werden wir wieder testen und schauen wirklich, was der Asad da mhm. auf die Palette gebracht hat. Wir sind direkt hier schon vor Ort quasi. Wir gehen jetzt hin und schauen uns, was der Asad so abliefert. Bossburger ist das. Ach so, das erste Video auf dem Kanal in Top-Quali kommt jetzt auch zeitgleich online. Das wollte ich noch sagen. Das ist jetzt online schönes Burger-Video in Hamburg. Die ehemalige Nummer 1 getestet. Wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinkt. Und oh, jetzt geht er weiter. Das ist auch einfach beschissenes Wetter, aber bei uns fast minus gerade hier 12 Grad. Ach, und wo ich schon dabei bin, gerade Leute, im Laberflash, denkt dran auch immer wieder. Unter den Trainierenden von euch, Zec Plus, die Nummer 1. Ich lege meine Hand ins Feuer für diese Supplements. Mit Holle 10 könnt ihr da bestellen. Wenn ihr richtig Erfolge sehen wollt, dann bestellt ihr bei Zec Plus. So läuft der Hase. Jetzt geht's aber zu Asad. Da ist er, Leute. Vor ein paar Tagen Neueröffnung. Da tobt der Bär, Ahmed. Da tobt der Bär. Ob da wohl gleich Azad-Musik läuft, Ahmed? Ist er das? <lacht> das hätte gut gepasst, Mann. Ich habe gerade auch schon gesagt, Holger ist entweder der beste Freund einer Neueröffnung oder der schlimmste Fall. <lacht> ja, ja, das ist so. Ja, ach, und meinte eben auch schon, entweder freuen die sich jetzt sehr, ja, dass wir kommen oder nicht. Wenn sie sich nicht freuen, ist es ein sehr schlechtes Zeichen. Oh, kommt da schon jemand? Ah, der, da sieht uns jemand, der wischt schon mal schnell alles, wieder ab. <lacht> der wischt alles schon mal vorbereitet. Ich musste noch ein Foto machen von dem Laden. Ach, kannst so du noch einmal ganz kurz nach rechts gehen. Ich will nur einmal, dann bin ich fertig damit, weißt du? Wir sind am Start. Am Start. <lacht> oh, ist am Start. Was gibt's da denn? Selbstgemachte Limonade? Ich spiel mal schon mal rein, Leute. Burger-Menü ein Boss-Burger. Cheddar, ein Goat, Next Level. Get on my level. Moin, mein Lieber. Hallo. Können wir filmen hier natürlich, direkt? Natürlich, natürlich, Ach geil, natürlich. Mann, Grüß dich. <lacht> Ja, bin so verwusst, dass ich komm quasi. Du hast mich nur gefragt, wann. Jeden Tag. Ich habe mit meinem Sohn drüber gesprochen, ich ja? dann, hoffentlich. Der kommt irgendwann und will die Laden nochmal pushen. Ja? Natürlich, kommt. aber ich pushe weiß noch nicht. Vielleicht ist er ja nicht so gut. ne? Wer weiß. <lacht> Man muss ehrliche Meinung, aber fair. Immer fair, aber ich ehrlich. Immer fair. Bin ich denn der Erste, der hier ist von den YouTubern? Ich glaube ja. Ja? Ich wusste ich glaub, es ich immer als Erster zur Stelle. Ja. Nee, nee, Das kommt jetzt drauf an, natürlich, ob ich den gut bewerte. Was, was kommt auf uns jetzt überhaupt zu? hier? Wir haben verschiedene Aha. Burger, wir ja. haben alles Hausgemachte, wir machen unsere Soßen selber, ja. wir machen unser Brot, wir machen unser Fleisch. Wir einen uh -huh. Preis. Wenn es nicht schmeckt, bezahlt nicht. Das ist unsere Garantie beim Kunden. Das hast du so geil gesagt. <lacht> Aber es ist gut. Also wir, wenn die Kunden ist nicht die Kunden so. bezahlen, uh -huh. dann sagen wir: Warte mal ab, erst einmal probiere. Wenn es uh -huh. schmeckt, dann bezahlen. Ehrlich? Ja, wenn wenn es nicht, nicht schmeckt, schmeckt nicht bezahlt. Bezahlen nicht. Aber wenn es schmeckt, dann zahlen die doppelt. Wenn es mir nicht schmeckt, dann ich... bezahlt nicht. Ach geil. Aber wenn es schmeckt, dann zahlst du doppelt. Uh -huh. Und was macht ihr, wenn jetzt jemand ein Obdachloser kommt und einfach sagt, hat, nicht ja, geschmeckt? Ja, dann machen wir ja. Packen wir was ein und dann gib wir bitte. Da wollen wir auch kein Geld verlassen. <lacht> ja, nee, nee, das könnt ihr nicht machen. Oh Gottes äh, ja. Okay, dann werde ich mal mich einmal kurz hier umgucken. Sehr sympathisch. Ja? Bist du Mitinhaber hier sozusagen? oder? Ja, Familienbetrieb, ich mache mit meinem Sohn. Ah. Ja, und mit Asaf. Also, so ah, ja. geil, ja. geil. Dann hoffen wir, dass das schmeckt. Ich hoffe sehr. Bei so einem ja. sympathischen Menschen hoffe ich Danke immer, dass es schmeckt. Danke, Herr. Achmed, ich mache besser Aufnahme als du jetzt hier. Guck mal, wie ich mich bewege. Hast du gesehen, wie ich mich bewege? Du hast gesagt, ich soll mich nicht so sehr ja. bewegen. Das war gut. Ja. Ciao, Ahmed, zeigt mir nebenbei, weißt du? Damit habe ich irgendwann entlastet. <lacht> <lacht> Ahmed ist unersetzlich, wirklich, also, ja, da geht nicht anders. Maiskolben gibt's da. Ah, nee, nee, sorry. Nee, nee, nee, nee, ich hab so gerade zu meinen Kollegen gesagt. <lacht> Darf ich da einmal drauf filmen auf Dings? Oh, vielen Dank, vielen Dank. Boah, das sieht aber gut aus, das ist Halal Bacon aber wahrscheinlich, ne? Ja. Mhm. Halal Bacon, ne? Sieht mir nach guten Bands aus, optisch zu messen und das kann man oft per Ferndiagnose schon voreinstufen. Kann sich aber auch täuschen. Ich meine, ich lese gerade Knoppers, Knoppers, ja. Blockschrift mit Knoppers und Cheddar und Rinderbecken. Ja. Aber nicht Knoppers, die Süßigkeit. Das ist richtig Knoppers. Das ich, Nein, ehrlich? <lacht> Eingefallen tue ich, eigentlich nasche ich nicht, schon viereinhalb Monate nicht, aber den Knoppers probiere ich, weil du es ja. bist. Mit Knoppers ja. drauf. Also, die Entscheidung ist getroffen, ich möchte noch gar nicht sagen, was wir kriegen. Seid gespannt auf Runde 1, ich habe eine geile Dreier-Zusammenstellung, das wird wild. Leute Boah. ganz wild. Ah, okay, da habt ihr die vorbereitet, hier haust du einmal ein bisschen flach mit der Hand, ne? 20 2080. Okay. Was für ein Teil vom Tier benutzt? Ihr? Wie wie Brust nimmt ihr? Okay. Guck mal, aber interessant, das wird hier nochmal wirklich platt gemacht. Also ist jetzt sage ich mal kein Smash Burger, aber ist schon dünn. Du darfst keine Fehler machen jetzt, ne? Ich lenke dich lieber nicht ab. Man merkt, man ist unter Konzentration, da muss man aufpassen. Also Leute, macht euch gefasst zur Runde 1. Zweierlei Pommes und Chicken Nuggets. Selbstgemachte, viel Spaß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sehr sympathische Leute da. Soßen aber sehr stabil. Geil, du merkst, selbstgemacht. Lecker. Pommes, da brauchen wir jetzt keine Wissenschaft draus machen, sind natürlich Standard sind TK Pommes, aber lecker, vernünftig frittiert, ist auch schon oft viel falsch gelaufen. Jetzt aber zu den Chicken-Hacks. Bin ich gespannt, die sahen sehr saftig aus, aber bei dieser Menge an Chicken läuft eines oft schief und das ist auch bei Burgern dann halt oft der Fall, dass du einfach zu massiv diesen Fleischgeschmack ohne viel Würze drin hast, sehr fade, es läuft Gefahr fade zu werden. Und das ist leider überhaupt nicht der Fall. Wirklich saftig von innen. Ihr seht hier außen denn halt diese knackig, krossen, braunen Dinger. Mm. Und ich kenne das von bestimmten Chicken Nuggets und er hat genau den Punkt getroffen, was ich mag. Dieses Krosse außen hat ja eine gewisse Bissfestigkeit und wird dann so ein bisschen härter. Wunderbar. Wie gesagt, schön braun von außen. Dieses Feeling auf die Krosse Panade zu beißen. Mega. Trotzdem saftig von innen. Wieder mal ein Punkt, wo ich einfach nicht zu 100 erklären kann, wie es jetzt auf diese Bewertung kommt. Aber ich hätte eine 7, 8 gegeben. Ganz stabile Dinger. Vielleicht vom Biss her generell, vom Fleisch, hätte man da noch ein bisschen was machen können. Panade ist halt dieses Geil. Aber jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich heftig, wisst ihr? Leckere Dinger, aber damit wird jetzt nicht das Rad neu erfunden. Soßen top. Pommes, wie es sein soll, Ein komplettes Gericht von mir. 7,8 Punkte. Noch einmal was fragen zu den Buns. Kriegt ihr die vom Bäcker oder wie ich kann ich das mir das vorstellen? Vom Bäcker, von Bäcker ne? Von unserer Bäcker mit Na, unserer nach eurem Rezept unserer quasi, ne? Rezept. Geil. Und Brioche, ne? brioche was mhm, Okay. Ich hatte gerade gesehen, ihr habt den Burger, als ihr den umgedreht habt, der war nicht so stark geröstet und das Bann war auch nicht stark geröstet. Ja. Ist das ein Fehler gewesen oder ist das euer Prinzip, Nein, das wie ihr das nur macht? Das ja. ist ja. Wenn wir es so groß machen, dann hm. wird so trocken, das Brot. Und deswegen wir müssen man das leichter machen, wo der wirklich drinnen weich bleibt und draußen so ein bisschen leicht okay. Und okay, interessant. Bin ich gespannt, Leute. Runde 2. Optisch finde ich den klasse, den Burger. Selbstgemachte Röstzwiebeln, sieht super aus, Einer so ein bisschen denn an diese geschmorten Zwiebeln, die drauf kommen, was ich auch sehr geil finde, rein von der Optik, der Geschmack wird sich natürlich unterscheiden. Jetzt da drauf, was nicht deren Standardburger ist, aber ich mag diese Schmelzkäsesoße nicht, deshalb muss ich intervenieren. Man kann das wahlweise so bestellen, du kannst jeweils immer entscheiden, was für Käse drauf nimmst. Muss quer rein, diese Aufnahme für den Asad Burger. Achmed hat auch gerade noch mal den eingegessen mit diesem Cheddar-Käse. Diesen flüssigen nicht nehmen, ne Achmed. Nee, also ich empfehle auch den Inhabern im Nachgang, nimmt normalen Cheddar. Da tut ihr euch eher einen Gefallen mit. Achmed hat gerade auch noch einen Burger gesnackt. Nicht, dass ihr da hingeht, den Burger erst mit normalen Käse und dann denkt, was hat Holle da gelabert. Das kurz eingeworfen. Nimmt den normalen äh, Gouda-Käse. Unbedingt. Also. Ganz wichtig erstmal, ihr wisst, wie ich immer ticke, du fährst ihn an, schön kross von außen, weich wie eine Wolke. Würde ich ihn jetzt gefühlt mit zwei Fingern hier festhalten, würde er komplett durchbrechen. Unerwartet gut, kann ich euch direkt sagen, unerwartet gut. Bann beißt sich so, wie sich anfühlt, ganz geschmeidig im Biss. Wirklich sehr weich. Ein kurzer Impuls, es hätte ein Patty mehr gemusst. War auch ein ganz kurzer Gedanke von mir. Ich vermute, dass sich das bestätigen wird. Ist nicht ganz perfekt das Verhältnis von Fleisch zu Brot. Aber schauen wir mal, ob sich das bestätigt. Käse ist natürlich geschmacklich jetzt nicht mehr so intensiv, als hätte ich diesen Cheddar genommen. Aber da scheiden sich die Geister. die einen essen es gerne, mit diesem Schmelzkäse, die anderen nicht. Vom Geschmackston auch super, der Bun. Leichte Süße, wirklich Brioche-Style. Ich denke, das sollte ein Punkt sein, wenn du Burger machst, ist das stimmt. Klar, nicht jeder hat den besten Bäcker vor Ort, aber man kann auch ein bisschen recherchieren, ein bisschen rumprobieren. Um einen guten Bäcker zu finden, der ein geiles Bun macht, denke ich, ist das kleinere Problem. Schöne Pfeffernote, saftig. Ich erzähle euch wirklich kein Mist. Der ist stark, der Burger, wirklich. Ganz leicht Medium hier noch. Das ist wirklich schwer zu bewerten. Ich bin ja jetzt in diesem Garstufen-Burger-Game drin, auf dem Zweitkanal, wie gesagt. Zeitgleich jetzt auch ein Video erschienen. Wirklich genau wie auf dem Hauptkanal ist es. Ich habe es genauso abgedreht. Guckt es euch an. Die ehemalige Nummer 1 aus dem Deutschland-Ranking. Getestet nach zwei Jahren, mal wieder. Und dann bin ich da gut in dem Game wieder drin, kann das gut einordnen. Ich brauche einen Moment über Denkzeit. Ich brauche mal Zeit, Leute. Lasst uns den Knoppersburger essen. Werden mir den zu Gemüte führen und dann gibt es komplett die Bewertung. Aber der war stark hier. Oh, hauer, hauer. Also wir haben ja auch noch den Sohnemann vom Chef, haben wir auch noch mit am Start. Ja, ich wollte euch nur eine Sache zum Burger sagen, weil da dachte ich vor, das könnte irgendwie negativ sein. Weil der Papa hat nicht so doll geröstet, wo ich dachte, jeder röstet immer das Bandol an. Macht den, macht das Patty komplett voll Röstung. Aber ich habe nicht vermisst. Ich weiß nicht, ob es besser wäre, wenn ihr es gemacht hättet, aber ich habe nicht vermisst. Das wollte ich nur einmal kurz sagen für euch. Okay, dann machen wir jetzt Knoppersburger. Ja. Meine Worte auch noch mal ratsch, ne? eben bei dem Burger, überraschend stark gewesen wirklich überraschend stark. Ich habe noch keine Bewertung abgeben, werde ich zum Schluss, aber habe ich nicht mit gerechnet, weil ich auch diesen Vorgang, so wie du es machst, ja, ja. noch nicht gesehen habe. Wir haben auch hier in der Hausgemachte Zitronenmahl, die ja. macht die Mama selber. Davon verkaufen wir am Tag 30 bis 40 Liter. Es ist eher so ein Sommergetränk, würde ich jedem empfehlen, wenn er vorbeikommt. Kann man auch als Menü kombinieren ohne Aufpreis. Geil, also alles. ich habe ja voll ausschlag, dass der Sohnemann äh, hier mit äh, Geschäftsführer, kann ich so sagen? Ja, ne? ja, wir sind ein Familienbetrieb. Ja. Hier gibt es kein Mein, Dein, das ist unsers. Ja. Und wir packen alle zusammen an und geben Vollgas. Ja. Wir machen alles für die Kunden. es gibt kein Nein. Also ihr könnt auch hierher kommen und euren Burger selber gestalten. Also es ihr macht jeden Wunsch, ihr ja, erfüllt jeden Wunsch Nein, sozusagen. Genau. Ne? Es gibt kein Nein. Geil. Genau. Kunde ist König, danke, danke dir. Ja, Herr, Wie heißt du eigentlich? Anni. Anni. Genau. Ah, alles klar. Genau. Okay, geil, ja. Mann. Guckt euch das mal an hier. Los geht das. Ich habe Angst. sag ich ganz ehrlich, ich habe Angst. Merkst direkt vom Knusper. Sehr süß natürlich. Sehr sehr süß. Erstmal der Knopf noch nicht rausgeschmeckt. Ich habe auch nur leicht angesnackt. Angenommen hatten hat so einen Burger mit Marmelade drauf. Hat ein bisschen zu viel Marmelade genommen. War schon sehr intensive Süße gerade. Das werde ich jetzt weiter abchecken. Man schmeckt den Knoppers schon stark. Das ist ein heftiger Kontrast mit dem Bacon, mit dem Fleisch. Fettig und süß. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Knobers kommt relativ langsam reingeschossen und übernimmt so den ganzen Geschmack. Driftet dann aber auch leicht wieder ab und man hat wieder den Bacon drin. Wie beim ersten Biss auch. Bacon auch sehr präsent. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Leute. Ich werde mir gleich beiden Jungs ranholen und werde in die Bewertung drücken. Also ihr beiden, ich haue euch jetzt die Bewertung raus, was ich euch heute gegeben habe. Mhm erstes Gericht mit Chicken Nuggets, war wirklich stark, wirklich stark selbst gemacht, du hast es gemerkt, Pommes, wie es sein soll, Soßen stark, bis 7,8 Punkte gegeben. Geil. Ja, mhm. Einfach gut geschmeckt. Zweiter Burger hat mich krass überrascht. Habe ich jetzt, und das ist in meinem Ranking sehr schwer überhaupt zu erreichen, eine 8,2 gegeben. Krass. Ich denke, ein Patty mehr wäre es noch besser gewesen, mhm. weil so ein, zweimal ganz kurz der Impuls war nicht ganz genug, genug Fleisch. Okay. Das Ding ist, dafür hat der Hunger jetzt nicht mehr gelangt, sonst hätte ich das ja. auch sehr gerne probiert. Mhm. Beim letzten Burger würde ich eine 7,5 geben, wo ich mir aber vorstelle, kann, dass da auch welche sagen, das ist der beste Burger, den ich je hatte, ja. der halt komplett auf dieses Süße steht. Ja. Ich fand diese Kombi einerseits unglaublich geil, aber andererseits, wenn ich sagen müsste, Ranking 1 beziehen, wie sehr hat, passt das wirklich auf den Burger? Hätte ich gesagt, ich weiß es nicht. So, 100% dieses Matching konnte ich nicht feststellen, mhm. aber es ist nichts dabei gewesen, wo ich nicht sagen würde. Unbedingt testen und gerade auch den Knoppers, weil ja, ich glaube, da sind Safe ja. fans dabei, die ja. den richtig feiern würden. Also Fazit komplett, ich feiere den Laden hart. Ist wirklich danke. top, danke. top, danke. top. Danke. sehr ja, gerne. Danke. Also kann ich jedem empfehlen Leute, Sauber. auch wenn die Bewertung jetzt nicht ins Ranking rein ist, aber es ist ein geiler Laden. Sauber. Safe. Sauber. Ja, danke euch beiden und dann danke. sage ich Leute, denkt an das Video auf dem Zweitkanal, lasst den Daumen oben knallen und einen Kommentar auch, was ihr vom Video haltet und bis zum nächsten Mal.